Guten Abend! Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr bei diesem wunderschönen Wetter tatsächlich euch Zeit nehmt, ja, in dieses Webinar vorbeizuschauen. Die erste Frage, wie immer, könnt ihr mich gut hören? Ich habe nämlich einiges an dem Setup umgebaut und es wäre doch von Vorteil, wenn ich auch zu verstehen wäre. Ja, Bernhard, sehr schön. Freut mich, schön, dass du da bist Bernhard. Ich fange auch gleich an, ich bin immer nur ein paar Minuten vorher da. <lacht> altbekannter äh, Maikäfer, auch wieder da. Heute werden wir eine einigermaßen kleine und übersichtliche Runde werden. Wir ähm, werden auch nicht so sehr überziehen wie letztes Mal, also ich hoffe, wir werden gar nicht überziehen. Das heißt, ich habe ungefähr eine Stunde geplant. Wir wollen uns ein wenig mal über die Steuererklärung 2020 austauschen. Was ist besonders in 2020? Was, wie setzt sie sich eigentlich zusammen? Was gibt es? Es gibt ein paar Besonderheiten. Corona mitten, drin quasi in Corona. Ähm, das heißt, da gab es ein paar Sonderregelungen. Auf die möchte ich eingehen und wenn ihr denn Fragen habt, könnt ihr selbstverständlich gerne Fragen stellen. Ansonsten, ja, same procedure like uh, every <lacht> Dienstag. Und wir haben in diesem Webinar, uh, also in, auf diesem Kanal, jeden Dienstag 17 Uhr einen Livestream. Ja, sorry Mai Käfer, uh, heute nicht, ich kriege immer ein bisschen Ärger beziehungsweise ehrlicherweise, uh, du, du warst doch jetzt auch ein paar Mal da, du weißt, uh, dass Irgendwann ist die Kamera aus, weil sie überhitzt ist und das würde ich heute gerne vermeiden. Und deswegen denke ich tatsächlich, dass wir in maximal einer Stunde durch sind. Ja, wie gesagt, es geht heute um die Steuererklärung für 2020, natürlich auch, also generell Steuererklärungen, was ist eigentlich neu, was musst du machen, was gibt es vielleicht jetzt Corona besonders auch zu beachten. Ähm, genau, und ich beantworte gerne eure Fragen. Wir sind, auch wenn ich den Kanal umbenannt habe, äh, wir sind quasi die Kontist Steuerberatungsgesellschaft. Das heißt, wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft, haben selbstverständlich auch Mandanten. Ähm, wenn einige von euch da sind heute und ich weiß, dass einige da sind, dann ja, herzlich willkommen. Für euch ist das quasi zur Information ist ja, ist ja auch ganz gut mal zu wissen, was wir eigentlich so machen plus eventuell natürlich auch Unterlagen, die du oder die ihr sammeln könnt. Es ist natürlich hilfreich, das vorher zu wissen. Aber genau darum soll es gehen. Ich beantworte gerne alle Fragen, wenn keine Fragen sind, dann halt eben nicht. Ich habe altbekannt quasi eine Präsentation vorbereitet und switche da einmal rüber und zwar, Jetzt müsstet ihr sie sehen. Und dann müsstet ihr auch gleich die Agenda sehen. Und sieht gut aus. Agenda heute. Es gibt äh, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Fragen, die ich heute gerne beantworten wollen würde. Es ist einmal überhaupt die Frage, wer muss eigentlich eine Steuererklärung abgeben? Hier vielleicht schon mal als Hinweis, dieser Kanal richtet sich insbesondere an Selbstständige und genau deswegen mache ich es eigentlich. Es gibt doch eine ganze Reihe an äh, Literatur und Quellen und Tools und Software und sowas, die sich um Angestellte kümmern. Darum geht es hier nicht, sondern ich konzentriere mich in erster Linie auf Freiberufler und ja, Gewerbetreibende, ich würde sagen, Gewerbetreibende, die die Einnahmenüberschussrechnung erstellen müssen, das heißt nicht bilanzierungspflichtig sind. Ich werde links und rechts so ein bisschen Ausflüge machen, aber da ist so die Kerngruppe. Deswegen werde ich auch alles überspringen, was jetzt zum Beispiel großartig in die Tiefe geht, was äh, Renten geht oder was Vermietungseinnahmen betrifft oder landwirtschaftliche Einnahmen und sowas, äh, weil das äh, ist zwar spannend, aber nicht für diesen Kanal und nicht heute. Dann ist die große Frage: Bis wann und wo muss ich eigentlich diese Steuererklärung abgeben? Die ich denn da erstelle. Und wie machst du idealerweise deine Steuererklärung, wenn du sie denn selber machst? Ähm, welche Formulare musst du abgeben? Denn eine Steuererklärung besteht aus ganz, ganz vielen Formularen. Und genau, da schauen wir uns mal genau an, welche gibt es. Es gibt nämlich ein paar Special-Corona-Formulare. Das heißt, die Steuererklärung 2020 hat mehr Formulare als die von 2019. Und auf diese Besonderheiten, die da so anstehen, will jetzt nicht alles aufzählen, was sich von 2019 auf 2020 verändert hat, aber so ein paar meiner Meinung nach die wichtigsten und die häufigsten Themen, auf die möchte ich ja, im Rahmen dieses Webinars heute einmal eingehen. Und dann beantworte ich sehr gerne, wie ich schon erwähnt habe, eure Fragen. Ich glaube, ich muss mich nicht immer vorstellen. Ich bin Melchior Neumann, komme aus Berlin, bin Steuerfachangestellter, habe äh, irgendwas mit Steuerrecht und <lacht> Wirtschaftsprüfung auch studiert, habe viele, viele Jahre da gearbeitet, bin aber auch Selbstständiger ähm, und habe letztes Jahr die äh, Kontist Steuerberatungsgesellschaft mitgegründet, mitbegleitet, mir die ganze Idee ausgedacht, wie das so laufen kann. Genau, that's me. bin immer noch der gleiche wie letzte Woche, deswegen äh, überspringe ich das einfach mal sehr schnell und äh, gehe rein in das Zitat von Helmut Schmidt, was ich glaube ich in einem Webinar vorher schon mal gebracht habe, ist, weil es einfach auch sehr gut passt. Es sagt nämlich, wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, der hat auch das Recht, Steuern zu sparen. Und darum geht es mir in diesem Webinar natürlich, euch mal einen Überblick zu geben, aber auch genau, euch vielleicht ein paar Tipps, Tricks mitzugeben oder ein paar überhaupt mal aufzuzählen, was ist eigentlich so absetzbar und wie setzt sich das eigentlich alles zusammen. Darum soll es gehen. Und damit steige ich quasi direkt einfach mal ein mit der Frage, wer muss denn eigentlich eine Steuererklärung abgeben. Und in Deutschland, da gibt es tatsächlich regelmäßig so statistische Erhebungen, müssen ungefähr 50 der Deutschen müssen eine Steuererklärung abgeben und 50 der gar nicht. Das liegt daran, weil die meisten Menschen in Deutschland angestellt sind und Angestellte müssen grundsätzlich keine Steuererklärung machen. Sie können eine Steuererklärung machen, sie müssen es aber nicht. Und also ja jeder kennt es angestellt, jeder von euch war vielleicht mal angestellt, also die meisten waren doch irgendwann zumindest mal äh, angestellt irgendwann und äh, ihr bekommt monatliche Gehaltsabrechnung, ihr bekommt äh, und in dieser Gehaltsabrechnung habt ihr quasi euer Bruttogehalt, ihr sind äh, Lohnsteuer abgezogen und Lohnsteuer ist quasi eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer. Und diese Vorauszahlungen haben abgeltenden Charakter. Das heißt, eure Schuld dem Staat gegenüber ist damit abgegolten. Und ja, dann werden auch Sozialversicherungen abgezogen und so weiter. Und damit ist, seid ihr quasi mit dem Staat quitt. Wenn es gut für euch ist, das heißt, wenn ihr erwarten könnt, dass ihr Geld wiederbekommt, dann empfiehlt es sich natürlich sehr, die Steuererklärung zu machen. Wenn nicht, dann lasse ich es einfach bleiben und habt dadurch auch keine Verpflichtung. Das ist auch nicht so dass ihr, wenn ihr ein Jahr mal eine Steuererklärung gemacht habt, euch dann dazu verpflichtet, sie jedes Jahr immer wieder zu machen. Voraussetzung, ihr habt halt nur Einnahmen aus Angestellten-Tätigkeit und Kapitaleinkünfte sind ebenfalls abgegolten. Da kennt man das sogar umgangssprachlich als Abgeltungssteuer. Das heißt die Kapitalertragssteuer. Das heißt, wenn du jetzt bei einer Bank bist, Zinsen bekommst, zieht die Bank meistens schon 25 ab. Und das ist quasi einmal pauschale und eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer. Das heißt, wenn du nur angestellt und also Angestellten-Tätigkeit hast und Kapitaleinkünfte hast, dann musst du keine Steuererklärung machen. Bei Kapitaleinkünften gibt es eine Einschränkung und zwar, wenn die Bank das nicht gemacht hat. Das heißt, wenn die Bank die ganze steuerliche Abwicklung nicht gemacht hat, dann trifft das nicht zu. In der Praxis, auch wenn ich jetzt unsere Mandanten anschaue, gibt es insbesondere so Besonderheiten, wenn es zum Thema Kryptowährung kommt. Ich weiß nicht, vielleicht sind die, die ihr, die da seid, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr irgendwas mit Bitcoin, Ethereum, mit Dogecoin, wie auch immer zu tun habt. wäre ich tatsächlich mal daran interessiert, dann könnte man da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Für heute in der ganzen Tiefe wird das den Rahmen sprengen, aber wenn da grundsätzlich Interesse ist, dann können wir da generell nochmal auch eine separate Session machen. Aber da ist es ganz häufig so, dass die steuerlich noch nicht richtig äh, erfasst sind von, dem, von der Plattform, wo ihr sie halt gerade gekauft habt. Das heißt, dies ist zwar irgendwie, eine Kryptowährung, sie sind aber steuerlich anders zu behandeln und deswegen äh, sind die, wenn du jetzt äh, Kryptowährungseinnahmen ha hast, Gewinne gemacht hast letztes Jahr, der Kurs ist ja ganz gut gestiegen, dann äh, wirst du trotzdem Steuererklärung machen müssen. Und jetzt habe ich ganz viel drum herum geredet und vorher gesagt, dass dieser Kanal richtet sich in erster Linie an Selbstständige. Selbstständige müssen immer quasi eine Steuererklärung machen, vollkommen unabhängig vom Gewinn oder Umsatz. Und das ist schon mal eine wichtige Info, weil das höre ich auch ganz häufig in Gesprächen, gerade mit Neugründern, die glauben, solange sie noch keine Einnahmen haben, müssen sie keine Steuererklärung machen oder solange sie irgendwie unter 10.000 Euro pro Jahr sind, also es gibt so einen Grundfreibetrag, in diesem Jahr beträgt er 9.744 Euro. letztes Jahr war der ein bisschen niedriger, der ist, steigt jedes Jahr so ein bisschen an, sind sie der Ansicht, dass sie denn keine Steuererklärung machen müssen oder dass sie eventuell, weil sie Kleinunternehmer sind, keine Umsatzsteuererklärung machen müssen. Das ist falsch. Es müssen grundsätzlich immer Steuererklärungen gemacht werden, weil für das Finanzamt ist ein Unterschied, ob du eine Steuererklärung machst oder ob du Steuern zahlst. Du musst auf jeden Fall die Steuererklärung machen, weil erst danach kann das Finanzamt quasi ja entscheiden, dass du tatsächlich auch keine Steuern zu zahlen hast. Deswegen, ist vollkommen egal, wie viel Umsatz oder Gewinn du letztes Jahr gemacht hast. Wenn du selbstständig warst und selbstständig heißt, freiberuflich oder gewerbetreibend, dann musst du eine Steuererklärung abgeben. Das ist für dich meistens auch ganz gut. Das heißt, wenn du ob noch keine Umsätze gemacht hast, dann hast du aber vielleicht ja doch ein paar Kosten gehabt und hast sogar einen Verlust gemacht. Und das ist für dich ganz gut, weil diesen Verlust aus deiner Selbstständigkeit kannst du unter Umständen gegenrechnen gegen Gewinne aus anderen Einkunftsarten. Andere Einkunftsart könnte zum Beispiel eine Angestellten tätigkeit sein. Das habe ich am Anfang meiner Selbstständigkeit gemacht. Ich war, ja, fünf, sechs Jahre, also ich, ja, doch waren fast sechs Jahre, war ich ähm, nebenberuflich selbstständig und hauptberuflich angestellt und habe als, in meinem Hauptberuf habe ich ein Bruttogehalt verdient. Und da wurden mir quasi die Lohnsteuer abgezogen, das abgegolten quasi. In meiner Selbstständigkeit habe ich aber die ersten drei Jahre Verluste gemacht. Also ja gut, im dritten Jahr war ich so bei plus minus null, aber die ersten zwei Jahre habe ich definitiv Verluste gemacht und konnte diese Verluste aber verrechnen mit dem Gewinn aus meiner angestellten Was dafür gesorgt hat, also ich musste nur auf die Differenz, ich nehme mal einfach plastische Beispiele. Ich habe 50.000 € Bruttogehalt verdient, habe 10.000 € Verlust gemacht ähm, mit meiner Selbstständigkeit und habe deswegen nur ein Einkommen von 40.000 € gehabt. In meiner Gehaltsabrechnung wurde aber Steuer abgeführt, als wenn ich 50.000 € verdient hätte, weil das ist ja auch das, was ich in meiner Angestellten-Tätigkeit verdient habe. Aber ich kann in der Steuererklärung genau das geltend machen. Das heißt, insbesondere dann, wenn du Verluste machst und andere Einkommensquellen hast, dann solltest du zu deinen Gunsten unbedingt, eine Steuererklärung machen. Also sollte, sollte an dir gelegen sein, dass du es das machst. Wenn du es nicht machen willst, Pech gehabt, musst du tatsächlich trotzdem machen. Selbstständige kommen da nicht drum herum. Außerdem gibt es noch eine ganze lange Liste, wann du auch dazu verpflichtet bist. Und vielleicht, vielleicht generell noch mal kurz ausgeholt. Wenn du verheiratet bist und ihr gemeinsam eine Steuererklärung macht und nur ein Ehepartner ist selbstständig, auch dann müsst ihr komplett eine Steuererklärung machen. Lohnt sich meistens auch, als, als also entweder habt ihr bestimmte Steuerklassen, also eine bestimmte, bestimmte Aufteilung gehabt, die euch jetzt sowieso dazu zwingen, habe ich auch hier irgendwo drauf geschrieben. Bestimmte Steuerklassen, also wenn ihr ein bestimmtes Splitting habt oder wenn ihr tatsächlich mehrere Jobs habt, nur als Angestellter und Steuerklasse 6 oder sowas habt, dann müsst ihr eine Steuererklärung machen. Wenn ihr aber einen Ehepartner habt, der auch irgendwie selbstständig ist oder wenn, ja, auch, auch wenn euer Ehepartner angestellt ist und ihr selbstständig seid, muss der Ehepartner trotzdem, wenn ihr zu, zusammen veranlagt, müsst ihr trotzdem äh, eine Steuererklärung machen. Und tatsächlich auch, wenn ihr einzeln veranlagt. Das heißt, äh, der Ehepartner wird gleich mit ins Verderben gezogen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Pflicht zur Abgabe hast du aber ebenfalls, ähm, wenn du einen Lohnsteuerfreibetrag bei dem Arbeitgeber hinterlegt hast. Ähm, wenn du, und das ist in, insbesondere im letzten Jahr sehr, sehr häufig der Fall gewesen, wenn du Lohnersatzleistungen bekommen hast letztes Jahr. Zum Beispiel Kurzarbeitergeld. Und vielleicht haben das die ein oder anderen von euch schon gesehen, da gibt es so ein paar äh, Steuersoftware-Tools. Ich möchte da jetzt keins besonders hervorheben, aber Textfix, Steuerbot und Ah, Textfix und Steuerbot sind glaube ich die, die mir wirklich äh, prägnant äh, im Kopf geblieben sind. Die haben für dieses Jahr angeboten, ihre Software zu nutzen für alle Leute, die letztes Jahr Kurzarbeitergeld bekommen haben. Das ist ehrlicherweise ein schwacher Trost, weil die meisten Leute, die letztes Jahr im Kurzarbeitergeld waren, die erwartet voraussichtlich eine Steuernachzahlung. Das heißt zwar nett, dass sie das, die, die Software denn von Textfix und Steuerbot kostenlos nutzen können, aber sie werden wahrscheinlich eine Steuernachzahlung haben. Aber sie müssen auch, sie können es nicht verzichten, auch wenn sie nur angestellt waren, aber durch das Kurzarbeitergeld müssen sie eine Steuererklärung abgeben. Außerdem Nebeneinkünfte und das ist, das ist vielleicht auch noch so ein kleines Thema. Wenn du nebenbei ein paar Nebeneinkünfte hast, auch als Selbstständiger und die liegen unter 410 Euro pro Jahr, dann musst, dann sind sie, dann musst du sie so nicht erklären, allerdings, ähm, ja, ist jetzt <lacht> reicht jetzt nicht ganz aus, also wie gesagt, pro Jahr reicht nicht ganz aus, um den Lebensunterhalt davon zu bestreiten. Das heißt, wenn deine Nebeneinkünfte höher sind, dann musst du auch eine Steuererklärung abgeben. Was ich auch schon erwähnt habe, bestimmte Steuerklassen aufsplitten, insbesondere dann, wenn du mehrere Jobs parallel hattest, dann auf jeden Fall eine Steuererklärung abgeben, wenn du eine Abfindung bekommen hast, das heißt eine einmal sehr hohe Zahlung. Wenn du ein, als Rentner oder Vermieter Einnahmen oberhalb des, ,halb des Grundfreibetrags hat. Dieser Grundfreibetrag sind die angesprochenen 9.744 Euro. Die meisten merken sich einfach ungefähr 10.000 Euro. Das heißt, das gilt dann aber nur für Rentner und Vermieter und nicht für Selbstständige. Selbstständige müssen quasi ab dem ersten Euro oder ab, ab dem Minus, egal was, welchen Euro, die müssen einfach immer auch bei 0 Euro Ergebnis müssen sie trotzdem eine Steuererklärung abgeben. Und auch wenn Kapitalertragsteuer offen, äh, offen ist, ich habe äh, Kryptowährung, es fällt noch ein ganz anderer Topf, kommen wir nachher dazu, äh, aber auch wenn Kapitalertragsteuer offen ist, weil eure Bank das zum Beispiel nicht abgeführt hat oder auch beispielsweise, wenn ihr letztes Jahr eine Steuer Erstattung vom Finanzamt bekommen habt und die Zinsen auf die Einkommensteuer, die ihr zum Beispiel bekommen habt, wenn ihr die quasi ja das Finanzamt führt auch für euch keine Kapitalertragssteuer ab. Das heißt, dann müsst ihr auch eine Einkommensteuererklärung abgeben und über die Einzelveranlagung bei Ehepartnern habe ich schon gesprochen, aber auch die Zusammenveranlagung, wenn einer quasi eine Steuererklärung abgeben muss, dann ist der andere gleich mit drin. Bernhard hat gesagt, ich habe dieses Jahr in Bitcoin investiert, das ist schon mal ganz gut für dich. Also gut, gut für dich, für die Steuererklärung für letztes Jahr, weil dann musst du dich für die Steuererklärung für letztes Jahr noch nicht damit beschäftigen. Aber ich glaube, dieses Jahr sind es auch noch mal deutlich mehr gewesen. Wir werden das Thema Kryptowährungen generell versteuern und wie macht man das? Und haben einige vielleicht gehört, da gibt es eine Haltefrist und Spekul also solche Begriffe, die man häufig so aus dem Immobilienbereich kennt, die werden da plötzlich auf Kryptowährungen angewendet. ist nicht, ist nicht das Gleiche, aber, da könnten wir definitiv oder werden wir definitiv nochmal tiefer einsteigen und das Stück für Stück durchschauen. Wenn du es dieses Jahr ausgegeben hast, dann ist es aber jetzt ja zumindest für die Steuererklärung für letztes Jahr noch nicht relevant. Und jetzt kommen die guten Neuigkeiten für alle, die die Steuererklärung noch nicht gemacht haben. Denn bis wann musst du diese Steuererklärung 2020 denn abgeben? Normalerweise ist es der 31. Juli des Folgejahres. Das heißt grundsätzlich Juli des Folgejahres. Das hat sich übrigens erst verändert, ich glaube vor zwei Jahren. Das heißt... Bis dahin war es noch der 31. Mai und dann war immer Ende Mai der Stress und jetzt haben wir Ende, Ende Juli den Stress, die Steuererklärung noch irgendwie zu machen. Dieses Jahr ist aber, fällt dieser 31. Juli auf einen Samstag, was dazu führt, dass es der nächste Werktag als Deadline ist. Das heißt, es ist der 2. August. Wenn ihr einen Steuerberater habt, zum Beispiel die Kontist Steuerberatung, dann hat dieser Steuerberater nochmal länger Zeit. Dann hat er bis zum 28. Februar 2022 Zeit. Ja, das... Äh, liegt daran, weil die Steuerberater, sonst alle, wahnsinnig gestresst sind bis Ende Juli und dann ist bis Ende Juli alles abgegeben und ab August haben sie alle tierisch langeweile, weil sie keine Steuererklärung machen können. Ist ein bisschen ein Scherz, wenn die Finanzverwaltung sowas entscheidet, dann denkt sie zuerst an sich und denkt natürlich daran, Na Mist, die Finanzämter sind gnadenlos überlaufen, wenn alle das nur bis Mitte des Jahres machen und was machen wir eigentlich die zweite Jahreshälfte? Und deswegen haben die Steuerberater ein bisschen länger Zeit, damit die Arbeitslast natürlich auch bei den Steuerberatern, aber vor allem in den Finanzämtern gleichmäßiger verteilt ist. Aber es gibt Neuigkeiten. Und zwar wurde diese Frist gerade erst verlängert. Und zwar hat äh, der Bundestag am 21. Mai äh, beschlossen, was haben wir denn jetzt? Also, es ist zwei Wochen her ungefähr. Zwei Wochen her ist, äh, hat der Bundestag entschlossen, diese Frist nochmal um drei Monate zu verlängern. Ähm, das ist jetzt Jemand, der sich ein bisschen Gesetzgebungsverfahren auskennt, Bundestag, Bundesrat und so weiter. Das, diese ganze Entscheidung muss nochmal durch den Bundesrat, das heißt, der Bundesrat muss noch einmal zustimmen. Das ist noch nicht passiert, deswegen ist so ganz 100 final ist das noch nicht. Aber da wird nichts mehr passieren. Also, da, ich, ich gehe doch sehr, sehr, sehr, sehr 99,9 davon aus, dass diese Frist Ende Juni nochmal verlängert wird, um drei Monate. Das bedeutet für dich, wenn du es selber machen willst, 31. Oktober. 2021. Deswegen fahr ruhig, wenn du selber machst, in den Urlaub, lass die Steuern steuern sein. Du musst jetzt nicht deinen Sommerurlaub damit verbringen, deine Steuererklärung zu machen. Aber wenn du Steuerberater hast, dann hast du noch mal viel mehr Zeit, dann ist die Deadline tatsächlich erst der 31. Mai nächsten Jahres für die Abgabe der Steuererklärung für letztes Jahr, also wirklich anderthalb Jahre später. Das liegt insbesondere an Corona. Auch da, auch für 2019 wurde die Frist übrigens erheblich verlängert für Steuerberater. Bis letztes Jahr war das noch für die Selbstabgeber, war das noch eine normale Frist. Aber für 2019 gab es schon eine erhebliche Fristverlängerung für Steuerberater und jetzt einmal für alle drei Monate länger. Auch das ist in erster Linie darin begründet, dass die Finanzämter jetzt vielleicht im Homeoffice nicht ganz so effizient gearbeitet haben wie... Manch einer von uns. <lacht> das heißt, ja, die haben jetzt einfach einen großen Arbeitsstau und gerade dadurch, dass 19 verlängert wurde, müssten sie jetzt in, in, in kürzerer Zeit die äh, 20 Fälle bearbeiten, werden sie so nicht hinbekommen und um, um die ganze Arbeitslast so ein bisschen besser zu verteilen, gibt es jetzt diese drei Monate Aufschlag. Aber, und das ist wichtig, du musst sie selbstverständlich nicht nutzen. Ihr kann, du kannst selbstverständlich sofort deine Steuererklärung abgeben, falls du es nicht sowieso schon gemacht hast. Und auch wenn du quasi einen Steuerberater hast und zum Beispiel beauftragt hast, dann äh, kannst du selbstverständlich deine Steuererklärung auch früher abgeben. Das ist so ein bisschen auch so für dich so vielleicht so ein taktieren und überlegen, wie viel kriegst du in der Erstattung, musst du was nachzahlen, wie sieht das eigentlich aus? Manchmal gibt es auch generell gute strategische, taktische Gründe, eine Steuererklärung möglichst ein spät abzugeben, zum Beispiel wenn du über bestimmte Umsatzgrenzen bist und beispielsweise jetzt äh, bilanzierungspflichtig geworden bist, dann könnte es zum Beispiel Sinn ergeben, deine Steuererklärung eher kurz vor der Deadline abzugeben. Wenn du jetzt eine große Steuererstattung erwartest und du brauchst gerade die Liquidität, dann solltest du natürlich zusehen, dass du die Steuererklärung möglichst zeitnah erledigt bekommst. Sind dazu Fragen? Hi Tobi, Tobi als Zuschauer das erste Mal dabei. Die letzten Male saß er immer hinter der Kamera. <lacht> Schön, dass du da bist. Genau, was ich noch sagen möchte, weil diese Frage bekomme ich wahnsinnig häufig, eine Fristverlängerung, falls ihr noch länger Zeit braucht, aus welchen Gründen auch immer. Meine drei Lieblingsgründe, die ich in meinem Berufsleben gehört habe, sind, die denke ich mir, jetzt, also die denke ich mir nicht spontan aus, ich überlege jetzt spontan, dass einer, einer der besten Dinge war, eine Ehe, Ehe wo, wo, wo die Frau den Mann rausgeschmissen hat, der Mann musste seine Steuererklärung machen, die Buchhaltungsunterlagen waren aber bei ihr im Keller und da ist er nicht mehr reingekommen, weil sie den Schlösser ausgetauscht hat ungünstig, würde ich mal so sagen. Das würde ich jetzt dem Finanzamt vielleicht auch so nicht mitteilen, sorgt aber natürlich, dass man eventuell die Steuererklärung nicht pünktlich machen kann. Ähm, die Unterlagen waren sicher, sie waren leider nur nicht in Reichweite. Ein anderes, was tatsächlich äh, hoch, äh, ja, durchaus auch regelmäßig mal äh, vorkommt, ist äh, irgendwo Hochwasser, Keller vollgelaufen, Unterlagen vernichtet, auch ungünstig, ähm, auch schon häufig vorgekommen. Was gab es noch an Ausreden, grundsätzlich längere Krankenhausaufhalte? Das sind jetzt keine witzigen Gründe, aber das sind. Äh, den Streit mit der Ehefrau würde ich jetzt so vielleicht dem Finanzamt nicht gegenüber äh, kommunizieren. Aber wenn zum Beispiel äh, die Unterlagen verschwunden sind durch, durch Feuer-, Wasser, Sturm, Brand, wie auch immer und du musst sie quasi nochmal neu beantragen, brauchst die Unterlagen von der Krankenkasse nochmal, du brauchst bestimmte Buchhaltungsunterlagen und du hast, hast das irgendwie im Griff, dass das, also da gibt es einen gewissen Prozess und die werden dann auch wieder auftauchen, dann ist das eine Begründung, warum du eine Fristverlängerung beantragen kannst. Was außerdem auch gut funktioniert, ist, also funktioniert im Sinne von als Argumentation, was genehmigt wird, ist zum Beispiel eine längere Krankheit, zum Beispiel Krankenhausaufenthalte, aber auch große Umzüge, wo denn ja die Buchhaltung irgendwo in dem, in dem letzten Karton verstaut ist und sowas. Das sind alles Gründe, wo ihr einen Antrag stellen könnt auf Fristverlängerung, wenn euch auch der 31.10. dieses Jahr nicht ausreichen soll. Und wenn ihr das beantragt, müsst ihr einfach einen Brief schreiben, also es gibt jetzt keinen Vordruck, kein Formular oder sowas ausfüllen sollt, das heißt ihr schreibt einfach einen Brief, stellt einen Antrag ähm, und bitte bittet um Bestätigung. Das wird in der Regel wurde das früher relativ häufig genehmigt. Dieses Jahr, ich habe ehrlicherweise halt noch keine Erfahrung, weil die Frist ist noch nicht rum. Die Finanzämter sind aber grundsätzlich, also die Tonalität und und die in, intern sind sie angehalten, nicht mehr so kulant zu sein, wie sie vielleicht noch vor zwei drei Jahren waren. Das hat zwei Gründe. Erster Grund ist die ganze Frist, wurde sowieso schon verlängert vom einem 31.05. auf den 31.07. Das heißt, es gab sowieso schon zwei Monate länger und jetzt gab es noch mal drei Monate länger. Das heißt, ähm, vor, vor, vor ein paar Jahren musstest du es bis zum 31.05. machen und jetzt hast du fünf Monate länger Zeit. Natürlich kann es jetzt sein, dass du es dir für Oktober aufgespart hast, den Spaß der Steuererklärung und jetzt bist du ausgerechnet im Oktober krank. Ähm, das kann natürlich passieren und dann wird das auch stattgegeben, aber ähm, grundsätzlich sind die Finanzämter dazu angehalten diese Anträge nicht mehr so wohlwollend zu bearbeiten, wie sie es vielleicht noch vor ein paar Jahren gemacht haben. Du hast allerdings tatsächlich eine Möglichkeit, wenn diese Deadlines verstrichen sind, das heißt, wenn du jetzt sagst, oh Gott, Steuererklärung, das habe ich noch nie pünktlich hinbekommen, kann ich dir tatsächlich einen Geheimtrick verraten und zwar beauftrage halt Steuerberater. Das heißt, wenn du am 1. November schweißgebadet aufwachst und denkst so, oh Gott, meine Steuererklärung habe ich nicht geschafft, dann ruf uns an, denn ein Steuerberater hat einfach nochmal sieben Monate länger Zeit. Ist tatsächlich so, gilt auch, sobald eigentlich die Vollmacht beim Finanzamt hinterlegt ist, weil dann ist beim Finanzamt hinterlegt, dass ihr steuerlich vertreten werdet und dann habt ihr auch die längere Frist und dann seid ihr quasi erstmal raus aus dem Schneider. Ist jetzt nicht der einzige Grund, warum man so einen Steuerberater beauftragen sollte, ist aber tatsächlich, wenn ihr mal irgendwo weit in Verzug seid und das gilt übrigens auch noch für 2019, wenn ihr da im Verzug seid und ihr habt, findet jetzt einen Steuerberater, der euch noch nimmt und sagt, Mensch, wir machen auch noch 2019 gemeinsam, dann äh, seid ihr auch wieder in in, in der Deadline, weil der Steuerberater hat noch äh, bis Ende August diesen Jahreszeit. Wo muss die Steuererklärung abgegeben werden? Eigentlich relativ selbsterklärend, bei deinem Finanzamt natürlich. Selbstständig, da vielleicht ganz wichtig, du hast unter Umständen mehrere Finanzämter. Wenn dein Betriebssitzfinanzamt woanders ist, das heißt, wenn, wenn du nicht zu Hause arbeitest und nicht zu Hause dein Unternehmen angemeldet hast, dann fällt das auseinander und dann hast du quasi ein Wohnsitzfinanzamt, ein Betriebssitzfinanzamt. Und da, dafür musst du wissen, welche Steuererklärung muss, muss wohin. Es gibt betriebliche Steuerarten, das ist die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer, die müssen zum Betriebssitz. Finanzamt und dann gibt es eine private Steuererklärung. Das ist die Einkommensteuererklärung und die muss bitte zu deinem Wohnsitzfinanzamt geschickt werden. Das ist quasi dein zuständiges Finanzamt. Falls du mal herausfinden möchtest, wer eigentlich dein Finanzamt ist und du das überhaupt nicht weißt, das betrifft vor allem die Gründer. Gründer wissen es manchmal einfach nicht. Und ich habe, ich bin heute bin ich gut vorbereitet. Unter diesem Video findet ihr das Link, den Link wo ihr quasi euer Finanzamt raussuchen könnt. Bundesweit könnt ihr äh, eingeben, äh, könnt ihr suchen, könnt ihr euer Finanzamt selber raussuchen, denn da findet ihr die ganzen Kontaktdaten, E-Mail-Adressen, Telefonnummer und so weiter. Anschrift, wenn ihr denn vorbeigehen wollt, werden wahrscheinlich nicht so viele da sein, aber das findet ihr heute alles unter diesem Video. Fun Fact des Tages, äh, Angestellte dürfen sogar diese Formulare noch in Person in Papier vorbeibringen. Das heißt, Angestellte dürfen rein theoretisch noch Papier beim Finanzamt vorbeibringen. Selbstständige müssen aber alle ihre unternehmerischen Steuererklärungen, zumindest in elektronisch authentifizierter Form, direkt über ELSTER übermitteln, das heißt über so ein Zertifikat. Da hast, hast du eigentlich drei Möglichkeiten. Erstens machst du es einfach direkt über ELSTER, elster.de. Auch der Link ist übrigens in der Beschreibung, falls das einige Leute interessiert. Dann solltest du aber, ein bisschen fortgeschritten sein. Also du solltest wissen, was du wo ansetzen kannst, wo du es findest äh, und, und so weiter. Kannst du machen, ähm, du musst keine Angst haben, äh, du solltest keine Angst haben vor solchen Formularen. Ähm, das steht dir vollkommen frei, kannst du gerne machen. Ähm, ein einfacher Weg ist, du nutzt irgendeine Steuersoftware. Es gibt Steuersoftwaren wie Sand am Meer, nachher kommt äh, nochmal meine Empfehlung. Ähm, aber was fällt mir ein? Äh, Taxfix, Smartsteuer, Steuerbot, Wundertex. Da gibt es noch so Tax Professional, Wieso Steuern, Steuersparerklärung, wie auch immer. Aldi, Lidl, Penny, alle verkaufen irgendwie ihre Steuererklärungssoftware. Die gehen grundsätzlich alle. Mit all diesen Dingen kannst du deine Steuererklärung machen. Das große Problem und das große Aber ist, All diese Steuererklärungen sind in erster Linie für Angestellte gebaut und fast alle haben erhebliche Probleme, wenn du damit quasi selbstständig bist und die Anlagen für Selbstständige vernünftig ausfüllen möchtest und da gut durchgeleitet wirst. Deswegen ist das tatsächlich als Selbstständiger schwierig. Das ist quasi die zweite Möglichkeit und die dritte Möglichkeit ist, Dein Steuerberater macht es für dich, dann musst du dich nämlich gar nicht um Elster Online und Lizenz und Zertifikat, und musst du dich alles gar nicht kümmern, äh, kannst es einfach dem Steuerberater geben und der kümmert sich um alles. Das geht natürlich auch. Ja eben, kommen wir zu dem Punkt und wie machst du die ganze Kiste? Habe ich schon gesagt, outsourcen, ich kenne guten Steuerberater äh, ausschließlich nur für Selbstständige, das sind wir selbst. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, dass wir dir deine laufende Buchhaltung und deine Steuererklärung für letztes Jahr machen, äh, oder auch, selbstverständlich auch für dieses Jahr, dann findest du auch unter diesem Video einen Link, da findest du alle Informationen, da kannst du dir ein kostenloses Beratungsgespräch buchen und so weiter. Lass uns erst, erst mal kennenlernen und wenn es dann passt, dann machen wir es zusammen. Wenn du selber machen willst, haben wir das Problem, dass fast alle Tools irgendwie nicht für Selbstständige gebaut sind. Dann haben wir tatsächlich ein Problem, teilweise steht, ist das noch nicht mal in der Beschreibung der Tools enthalten. Das heißt, du fängst fleißig an die Buchhaltung zu machen, dann sitzt du da eine halbe Stunde und dann fällt dir auf Mist, die können ja gar keine Selbstständige, stand aber so auch in der Kommunikation nach draußen nicht wirklich drin. Super, super ärgerlich und deswegen meine persönliche Empfehlung und die meine ich wirklich, also meine ich wirklich vom Herzen, das ist das Setup, mit dem ich äh, quasi meine ganze Familie schon verpflege seit Jahren Das <lacht> kann ich euch sagen, dass das, was man am meisten hört in seinem Leben als äh, Steuerfachmensch, äh, ist immer von Freunden, Bekannten, Familie, Nachbarn, Hund vom Nachbarn und so weiter ist immer, ach wie praktisch, dann kannst du mir ja bei der Steuererklärung helfen. Das habe ich schon so oft gehört in meinem Leben und habe deswegen für den Hund meiner Nachbarn und meine Eltern und Geschwister und alle, alle, alle quasi immer auch selbstverständlich irgendwie unterstützt bei der Steuererklärung. Und meine absolute Empfehlung und jeder der selbstständig ist in meinem Umfeld, sind zum Beispiel tatsächlich meine Eltern beide sind beide selbstständig und da ist meine absolute Empfehlung immer Lex Office, für die laufende Buchhaltung, für die Umsatzsteuervoranmeldung, für die zusammenfassende Meldung und so weiter. Hat eine sehr gute Integration mit dem Contest Banking, mit der Banking-App, plus Smart Steuer weiß ich aus sicherer Quelle, konzentriert sich auch immer mehr auf Selbstständige, weil die natürlich auch erkannt haben, dass fast die gesamte Konkurrenz immer auf Angestellte, auf Rentner, auf Soldaten, auf Pensionäre, auf Studenten, auf wen auch immer gehen und nicht auf Selbstständige. Und deswegen Shoutout an Smartsteuer und in Kombination mit LexOffice funktioniert es sehr, sehr gut, weil du die LexOffice Daten quasi mit einem Klick an Smartsteuer übertragen kannst und dann hast du diese Anlage EUR, das heißt die Gewinnermittlung der Überschussrechnung schon quasi automatisch bei Smartsteuer drin. Wir arbeiten mit denen nicht so direkt zusammen, ich empfehle sie tatsächlich einfach nur, weil es gut ist, nicht ganz so gut wie ganz abgeben. Hi, ist doch super. Der Weg zum papierlosen Büro. Ich hoffe doch inständig. Ich weiß nicht, was du meinst, dass die Verlege verbrannt sind. Auch okay. Ich, ich, sowieso ist Corona ja Digitalisierungstreiber überhaupt. Du benutzt Quicksteuer Deluxe. Oder ich weiß nicht, ob du es benutzt oder ob du es kennst. Quicksteuer kenne ich auch. Habe ich mir tatsächlich aber noch nicht ganz im Detail selber angeschaut. Deswegen kann ich dazu inhaltlich nicht sagen. Alle anderen Tools, die ich aufgezählt habe, habe ich alle in Account, habe ich mir alle angeguckt. Jetzt kommen wir zu der großen Frage: Welche Formulare musst du eigentlich so abgeben? Ähm, grundsätzlich so zum Strukturaufbau einer Steuererklärung. Eine Steuererklärung besteht aus verschiedenen Formularen. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht alle möglichen Formulare ausgedruckt. Gedruckt, der, das in Anführungszeichen wichtigste Formular ist dieses wunderschöne Formular. Meinst du mich mit Büro? Ich hoffe nicht. Ich habe extra für dieses Webinar, habe ich mich vorbereitet und habe einen Hauptvordruck für die Einkommensteuererklärung 2020 ausgedrückt. Da müssen angegeben werden allgemeine Angaben. Also über dich persönlich, Anschrift, Steuer-ID, ausgeübter Beruf für deine Ehepartner. Du musst deine Kontoverbindung angeben. Da muss eventuell die Angaben über einen Steuerberater eingetragen werden. Einkommensersatzleistungen, Unterschrift und so weiter. Also das sind wirklich so die ganz groben Eckstammdaten, wer bist du denn überhaupt? Das ist der Hauptvordruck und ansonsten setzt sich so eine Steuererklärung aus diversesten Anlagen zusammen. Und hier ist ganz wichtig und das ist sowieso immer verwirrend, wenn man das erste Mal so vor Formularen sitzt, aber auch generell das erste Mal vor so Software sitzt. Du musst nicht alles abgeben, sondern immer nur das ausfüllen und abgeben, was auf dich zutrifft. Die erste große Verwirrung im Leben, im Leben eines Selbstständigen ist der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Den füllst du immer aus, wenn du dein, dein Unternehmen anmeldest. Auch da füllt man gefühlt nur so 10 bis 20 Prozent aus und lässt den Rest leer. Das verunsichert viele Menschen und ich habe äh, ungelogen... Hab Bestimmt einmal, zweimal die Woche erzähle ich äh, Menschen, dass das alles in Ordnung ist und richtig ist, was sie da tun, dass das <lacht> vollkommen richtig ist, das meiste leer zu lassen. Und das ist aber tatsächlich bei Steuererklärungen auch so, wenn du dir dann tatsächlich mal die Mühe machst, diese Formulare anzuschauen oder wenn du es über Elster Online machst. Wird dann wird da natürlich ähm, viel gezeigt. Alle Tools sind da ein bisschen intelligenter und smarter und trotzdem wirst du dich da in erster Linie lange durchklicken und äh, Dinge leer lassen. Und jetzt gehe ich einfach mal im Detail durch die einzelnen, quasi durch die Struktur und den Aufbau der Formulare durch. Hier sind jetzt viele Formulare drin aufgelistet, es sind aber auch nicht alle. Und ich werde ja auch nicht auf jeden wahnsinnig tief eingehen, weil das einfach komplett den Rahmen sprengt. Und ich habe tatsächlich auch schon mal ein Webinar gegeben, wo ich auf die drei auf, auf ich will mal sagen, drei wichtigsten Möglichkeiten eingegangen bin, Steuerkosten geltend zu machen. Und zwar einmal auf die Sonderausgaben, einmal auf die außergewöhnlichen Belastungen und einmal auf die Betriebsausgaben. Dieses Webinar habe ich schon gegeben, das heißt, es kommt jetzt nicht zeitnah nochmal live, aber die Aufzeichnung, die kommt voraussichtlich Anfang, Mitte nächster Woche online, live auf diesem Kanal. Wenn du daran Interesse hast, würde ich dir empfehlen oder du würdest mir persönlich auch einen großen Gefallen tun, wenn du diesen Kanal abonnierst weil dann kriegst du auch mit, wo ich mir wirklich noch mal eine Stunde, anderthalb Stunden lang mich ausgelassen dazu habe, was du denn alles so als Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen absetzen kannst. Aber um euch mal einen vollständigen äh, Überblick äh, zu geben, wir haben den Hauptvordruck, wir haben äh, dann eine ganze Reihe an Privaten Angaben. Das sind zum Beispiel die Anlage für haushaltsnahe Aufwendungen. Haushaltsnahe Aufwendungen sind zum Beispiel Handwerkerleistungen. Wenn du zu Hause für dich Handwerkerleistungen in Anspruch genommen hast, eine Haushaltshilfe hast beispielsweise, dann kannst du das zu einem relativ hohen Grad steuerlich Geld machen und in deiner Einkommensteuer Geld machen. Wenn du das hast, brauchst du diese Anlage und solltest diese Anlage ausfüllen. Hier auch ein wichtiger Punkt ist, wenn du quasi in einer quasi eigenen Immobilie hast, dann bist du es gewohnt häufiger mal Handwerker vielleicht dazu haben, weil du dich um alles selber kümmern musst. Wenn du zur Miete wohnst, dann ähm, kümmerst du dich darum nicht, weil es vielleicht eine Hausverwaltung gibt, oder vielleicht weil es einen Vermieter gibt, der die Handwerker beauftragt und so weiter. Aber diese Handwerkerrechnungen kosten, zum Beispiel um, keine Ahnung, das, Flurlicht im, also das Licht im Flur auszutauschen oder, oder Gas-Wasser-Installationen oder was auch immer. Du hast da Handwerkerleistungen und die werden in der Regel zum Teil zumindest umgelegt auf die Mieter. Das heißt, du bekommst einmal im Jahr eine Nebenkostenabrechnung, hoffentlich hast du sie schon für letztes Jahr bekommen. Manche Hausverwaltungen oder Vermieter brauchen da wahnsinnig lange für. Aber in dieser Nebenkostenabrechnung sind auch tatsächlich aufgeführt die Handwerkerrechnungen, die auf dich entfallen. Das heißt, wenn du in einem äh, Haus wohnst, wo vier Mietparteien sind, ähm, dann gibt es da eine genaue Aufschlüsselung, Schlüsselung, wie viel Handwerkerleistung quasi auf, auf dich entfallen. Und diese Kosten aus der Nebenkostenabrechnung kannst du zum Beispiel in der Anlage haushaltsnahe, haushaltsnahe Aufwendungen geltend machen. Das ist vielleicht was ganz Neues. <lacht> das wissen nicht unbedingt immer alle, deswegen erwähne ich es hier nochmal. Anlage-Sonderausgaben ist ein riesengroßer Pool. Sonderausgaben sind Krankenversicherung, Pflegeversicherung, alle möglichen Ausgaben. Dazu gibt es, wie gesagt, gibt's schon mal ein separates Video. Außergewöhnliche Belastungen sind, habe ich auch in dem separaten Video, das bald nochmal live kommt, also ein komplettes Webinar, wo ich darauf eingegangen bin, was da alles absetzen kannst, da äh, schaust du am besten da einmal rein. Ansonsten sind außergewöhnliche Belastungen, zu insbesondere vor allen Dingen Arztrechnungen, Quittungen und so weiter. Jetzt speziell im Corona-Jahr, wenn du jetzt hoffentlich nicht, aber Corona-Behandlungskosten hattest, die dir nicht erstattet worden sind, dann sind, kannst du sie unter Umständen als außergewöhnliche Belastung geltend machen und dann solltest du unbedingt Anlage außergewöhnliche Belastung ausfüllen. Außerdem sind es auch generell allgemeine Arztkosten, Gesundheitskosten, Apotheken, Einkäufe und so weiter, solltest du alles sammeln. Um das am Jahresende zu schauen, ob das relevant ist, dass du das als außergewöhnliche Belastung geltend machen kannst. Ansonsten, außergewöhnliche Belastung beze bezeichne ich ganz gern immer so als Schicksalsschläge. Zum Beispiel auch, wenn du für Pflegekosten für deine Eltern beispielsweise aufkommen musst und das von keiner Versicherung übernommen wird, dann wären das auch Kosten, die du da geltend machen kannst. Dann steuerrechtlich. Steuerrechtlich sind immer zwei riesengroße Themen äh, besonders schwierig. Das ist einmal das ganze Thema Altwerden, Vorsorge und sowas. Das ist der große Part, der eine große Part, der in der äh, Steuererklärung schwierig ist. Der andere große Part sind Kinder. Die sind genauso herausfordernd. Ähm, auch in der Steuererklärung, Da, wenn du Kinder hast, unbedingt Anlage Kind ausfüllen. Da musst du ganze Eckdaten zu deinem Kind, für möglichen äh, Betreuungskosten, aber auch äh, zu Ausbildungskosten und so weiter kannst du da alle äh, eintragen und geltend machen. Dann gibt es noch Vorsorgeaufwand, AV, Energetische Maßnahmen ist neu, Anlage Energetische Maßnahmen ist, äh, wenn du ein Haus besitzt, dann solltest du dir das zumindest anschauen, möchte nicht super intensiv drauf eingehen, ist aber neu und deswegen gehe ich immer darauf ein. Was viel interessanter jetzt ist hier in diesem Rahmen für uns, sind sonstige Einkünfte, also nicht Sonstige Einkünfte, weil das ist ein Be Begriff, sondern deine ganzen Einkünfte, die du so hast. Und da musst du, da gibt es eigentlich fast pro Einkunftsart, musst du eine Anlage ausfüllen. Anlage N ist nicht selbstständige Arbeit, das heißt, deine Angestellten-Tätigkeit füllst du in der Anlage N aus. Wenn du Ein Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit aus dem Ausland hast, beispielsweise weil du Grenzgänger bist, in Österreich arbeitest, als Angestellter in Deutschland wohnst oder wie auch immer, dann gibt es eine Anlage N aus und <lacht> die musst du bitte ausfüllen. Anlage R ist für Renten, die du beziehst. Anlage V ist für Vermietung und Verpachtung. Das heißt, wenn du Eigentum hast, was du vermietest, verpachtest, meistens natürlich Wohnung, dann hast du hier Einnahmen. Anlage L ist für Land- und Forstwirtschaft. Anlage Kapp, ist Kapitalertragssteuer und hier vielleicht auch ein wichtiger Punkt, deine Kapitalerträge, die quasi, wo du schon Steuern gezahlt hast, die musst du in deiner Steuererklärung nicht mehr extra geltend machen. Das kann sich lohnen, wenn dein individueller Steuersatz niedriger ist als die 25% pauschale Abgabe Kapitalertragsteuer dann ergibt es Sinn. Das heißt, wenn dein persönlicher Steuersatz niedriger als 25 ist, dann solltest du deine Kapitalerträge nochmal in deiner Steuererklärung geltend machen. Wenn dein individueller Steuersatz höher ist, dann lass es bitte so, weil dann, dann führt das am Ende einfach nur dazu, dass du mehr Steuern bezahlst. Ja und da gibt es grundsätzlich noch äh, ist, ich, besondere Kapitalanlage-Cups äh, an, also äh, für äh, ausländische Fonds, zum Beispiel für Beteiligung an Personengesellschaften, Erbengemeinschaften und solche Sachen. Da gibt's, Wahnsinnig weites Thema. Nehme ich vielleicht einmal auf in das ganze Thema, in das Webinar, wenn wir uns sowieso über auch über Kryptowährung und so beschäftigen. Denn, das ist das Special, Anlage SO, das SO steht für sonstige Einkünfte, das sonstige Einkünfte ist zum Beispiel private Veräußerungsgeschäfte. Das heißt, wenn du etwas hast und mit Gewinn verkaufst, dann ist das unter bestimmten Bedingungen steuerpflichtig. Und da fällt zum Beispiel... Bitcoin, Gewinne äh, und so weiter fallen da zum Beispiel rein. Das alles musst du natürlich erklären. Und hier ist vielleicht auch wichtig, es gibt einige Einnahmen, die nicht steuerpflichtig sind. Wenn du im Lotto gewinnst, ist das tatsächlich steuerfrei. Und es gibt wahnsinnig witzige Urteile, weil so dieser, dieser, äh, dieser. Der Übergang zwischen einem Gewinn, einem Glücksspielgewinn, beispielsweise Lottoeinnahmen, sind äh, steuerfrei, und äh, einer, einer Gegenleistung für eine Leistung, beispielsweise, weil nicht selbstständige Arbeit oder selbstständige Tätigkeit oder wie auch immer, ähm, der ist sehr, sehr fließend. Es gibt einige Urteile wo die Leute dachten, sie hätten irgendwas gewonnen und anschließend hat das Finanzamt gesagt, na, also gewonnen hast du es eigentlich nicht. Eigentlich war das eine Vergütung für eine Leistung. So als Beispiel, Big Brother Gewinner, der erste, der hatte ein großes Problem, weil er Jahre später erfahren hat, dass das kein Gewinn ist. Also es ist nicht, nicht wie so ein Lottogewinn, sondern es ist mehr wie eine, wie eine Arbeit, die er bezahlt bekommen hat, weil Gott, er hat sich Stunden, tagelang Filmen, Wochen, Monate lang filmen lassen. Und dann musste der später jahrelang später fast 50% seiner Einnahmen versteuern. Also fast 50% der Einnahmen als Steuer abführen. Also noch schlimmer als nur 50% zu versteuern. So ist es. Fun Fact äh, ist auch, äh, vielleicht kennt ihr die aus dem Fernsehen, gab es früher immer so Renovierungsshows von, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es heißt, Zuhause im Glück, schöner Wohnen und all solche Sachen, wo, wo Leute in, in irgendeiner Bruchbude wohnen und dann kommt das RTL pro 7 Sat 1, keine Ahnung wo das lief, äh, kam hin äh, und die haben das Haus schön gemacht und äh, schön ist. Und ähm, tatsächlich hat da das Finanzamt r immer häufiger gesagt, nee. Die haben eine Fernsehshow gemacht, die hatten Drehtage, die hatten Termine, die hatten Zeitplan und sowas. Das ist ja kein Lottogewinn, wo es um Glücksspiel geht, sondern die haben an einer Fernsehsendung mitbekommen und haben dafür quasi eine Gegenleistung bekommen. Und die Gegenleistung bestand daraus, dass das Haus eine Wertsteigerung hatte. Das Haus, was vorher 100.000 wert war, ist jetzt 300.000 wert. Das heißt, es gab eine Gegenleistung für diese, diese Arbeit und diese Mitwirkung an dieser Fernsehshow in Höhe von 200.000 Euro. Das Finanzamt ist tatsächlich hingegangen und hat gesagt, das sind Einnahmen, bitte äh, versteuern, bitte versteuert jetzt mal die 200.000 Euro, was natürlich super ätzend in den Situationen ist. Weil, warum haben sie vorher in so einer Bruchbude gewohnt? Weil sie es nicht, sich nicht leisten können, konnten, das ganze Haus zu sanieren, weil Kalkulation schiefgelaufen ist, weil alles zu, generell zu knapp kalkuliert war und so weiter. Da saßen jetzt also Leute, die vorher schon finanziell äh, am Limit waren, ähm, wurden in Anführungszeichen vom deutschen Fernsehteam gerettet und mussten anschließend, äh, anschließend die Wertsteigerung versteuern, was auch super ätzend ist, weil sie nie Geld bekommen haben. Und wenn man plötzlich 30, 40 Prozent von 200.000 Euro Steuern zahlen muss, dann zack hat man 80.000 Euro Steuerschulden. Und man kann jetzt ja nicht mehr die Wertsteigerung wieder rückgängig machen. Das Einzige, was man machen kann, ist das Haus verkaufen, was auch äußerst ungünstig ist. Das ist übrigens bei The way der Grund, warum es diese Fernsehsendung nicht mehr gibt, weil <lacht> da macht halt keiner mehr mit. Aber da gab es tatsächlich einige Urteile. Ich weiß, ich schweife heute so ein bisschen aus. <lacht> ich versuche den Rahmen zu halten, naja, ich kriege es aber hin <lacht> in der vorgegebenen Zeit. Aber das ist, äh, ist, ist, ist so der Fakt. Es ist aber tatsächlich nicht alles, äh, alles steuerpflichtig, aber du kannst davon ausgehen, wenn du in Deutschland irgendwo erheblich, Geld verdienst oder auch einen Vermögenszuwachs hat, weil Einkommen muss nicht immer nur Geld sein, sondern kann auch was anderes sein. Und fürs Finanzamt ist zum Beispiel so eine Kryptowährung auch kein Geld, sondern ist es halt etwas anderes, dann muss es trotzdem versteuern. Das heißt, sobald du massiven Zuwachs in dein, dein, deinem Vermögen hast, kannst du davon ausgehen, dass du irgendwo wahrscheinlich Steuern äh, darauf zahlen musst. Achso, Mike Hefer sagt, nee, äh, super Weg zum papierlosen Büro bezog sich darauf, dass Selbstständige und Unternehmer ele elektronisch einreichen müssen. Hast du recht? Was ich viel witziger finde, ist, dass Angestellte noch diese Dinger äh, ausfüllen können und dann einen Briefumschlag äh, beim Finanzamt einwerfen können. Das finde ich viel erschütternder. <lacht> Maikäfer, ach ja, bitte noch einen Hinweis auf die außergewöhnlichen Belastungen. Die sollte man auf jeden Fall angeben, auch wenn man unter den zumutbaren Belastungen liegt. Wird doch vielleicht nachträglich anerkannt. Grundsätzlich sammelt bitte alles, also alle Arztrechnungen, alles sonst und auch gerade letztes Jahr, wenn ihr Tests gemacht habt, bewahrt es auch, wenn ihr Dings und, also insbesondere Corona ist ja noch so ein Fall, wo Gesundheitskosten anfallen, deutlich höher als sonst. Insbesondere wenn man Kinder hat, dann gibt es da noch viel mehr Kosten, weil Kinder, ich will jetzt nicht sagen Kinder sind ständig krank, aber du gibst halt nicht nur für dich Geld aus, sondern auch für Kinder, wenn du da Kosten hast und auch teilweise Fahrtkosten hast in Verbindung mit quasi den Gesundheitskosten, die du da hast, bewahrt das alles aus, tragt das trotzdem alles ein. was Maikäfer Käfer auch noch sagt, nicht alles wirkt sich sofort eins zu eins mit der Steuer aus, äh, aus weil es gibt einen gewissen Betrag, der mal als zumutbare Belastung quasi belastet sein kann oder darf. Und dann kann man es wirkt sich jetzt nicht direkt aus. Ich würde euch trotzdem immer empfehlen, sammelt den ganzen Mist, wenn ihr einen Steuerberater habt, also wenn ihr unsere Mandanten seid, sammelt das auf jeden Fall, schickt uns das. Und äh, wenn, also wenn ihr unsere Kunden seid, dann äh, habt ihr wahrscheinlich vielleicht sogar auch schon eine Merkliste, Checkliste bekommen, was ihr alles äh, sammeln solltet. Wenn nicht, schreibt uns bitte in der Contest-App und dann schicken wir euch die äh, Checkliste, also fragt einfach nach der, nach der, nach der, nach der Checkliste für die Steuererklärung. Ähm, dann bekommt ihr, schicken wir euch die nochmal zu. Also sammelt alles, gibt uns das alles und auch wenn ihr selbst eure Steuererklärung macht, tragt es bitte ein. Das hat Maikeva nochmal ganz richtig erkannt. Bernhard schreibt, kann man, wenn man nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist und die Abgabefristen versäumt hat, noch eine Steuererklärung abgeben als Angestellter für das Jahr 2018 jetzt noch? Eine sehr gute Frage. Ähm, ja, als Angestellter kannst du tatsächlich vier Jahre zurückgehen. Das heißt, du kannst für 2018 noch locker abgeben, 2017 auch noch abgeben. Ähm, du kannst tatsächlich äh, als Angestellter, wenn du nicht verpflichtet bist, kannst du bis zu vier Jahre zurückgehen. Wenn du wirklich Kosten hast, die du diese absetzen kannst, dann ähm, solltest du es eigentlich auch unbedingt tun. Also bitte, bitte auf jeden Fall machen. Dann gibt es ein paar Anlagen, die insbesondere Selbstständige ausfüllen müssen. Und ähm, da gibt es zwei wichtige ähm, und zwar entweder bist du freiberuflich registriert oder als Gewerbetreibender registriert. Und, ähm, als Freiberufler, und das ist manchmal verwirrend, als Freiberufler bezeichnet sich das Finanzamt immer als selbstständig. Und wenn du gewerblich, also selbstständig bist, aber als Gewerbe, also einen Gewerbeschein hast, dann bezeichnet dich das Finanzamt nicht als selbstständig, sondern als Gewerbetreibender. Das heißt, Finanzamt unterscheidet zwischen selbstständiger und gewerblicher Tätigkeit und nicht, für die ist Selbstständigkeit nicht der Überbegriff und dann sagt dann gewerblich und freiberuflich, sondern sie sagen äh, selbstständig und gewerblich. Das heißt, du füllst einfach das aus, was, was auf dich zutrifft. Das heißt, ähm, als Freiberufler findest du, Füllst du Anlage S aus und als Gewerbetreibender füllst du Anlage G aus. Was ihr beide ausfüllen solltet, ist die Anlage EUR. EUR ist Einnahmenüberschussrechnung, das ist ein Formular, in dem ihr quasi euren Gewinn ermittelt. Das findet ihr, wenn ihr auch Buchhaltung selbst macht, zum Beispiel mit LexOffice, findet ihr unter Reports, unter Auswertung, gibt es die Übersicht Anlage EUR und da hast du eigentlich die ganzen Jahreszahlen die du einfach übertragen kannst. Wenn du bei uns Mandant bist, brauchst du das nicht machen. Du kannst gerne, wenn du deine EUR sehen willst, schreib uns einfach, dann schicken wir sie dir zu, aber dann füllen wir für dich quasi die Anlage EUR aus. Was wichtig ist und das ist speziell jetzt für dieses Jahr, letztes Jahr gab es ja Corona-Hilfen, insbesondere für Solo-Selbstständige ganz schön viele und es gibt jetzt quasi einmalig, wahrscheinlich gibt es das auch für dieses Jahr, deswegen nicht ganz einmalig, <lacht> aber es gibt äh, quasi einmalig für die Corona-Phase, das kann ich schon so sagen, gibt es die Anlage Corona-Hilfen und die muss ausgefüllt werden. Das heißt idealerweise, also in der ganzen Begründung, die überall steht, musst du die Anlage Corona-Hilfen ausfüllen, auch wenn du keine corona hilfen bekommen hast damit erklärst du quasi, dass du halt keine bekommen hast. Ähm, genau, wichtig ist, wenn du sie gezahlt, also bekommen hast und wieder zurückgezahlt hast, auch da gibt es ja inzwischen einige, die äh, quasi erst die Corona-Hilfe beantragt haben, erst bekommen haben und später wurde das nochmal genauer gesagt, für wen und für was er, wer eigentlich antragsberechtigt ist und dann haben sie gemerkt, oh, ich war ja gar nicht antragsberechtigt, haben das Geld wieder zurücküberwiesen, auch ausfüllen. Aber ihr tragt da natürlich dann null ein, weil einmal Geld hin, einmal Geld zurück ähm, gibt es da nicht. Das heißt, ähm, das wird quasi verrechnet und ihr müsst keine Steuern zahlen. Denn diese Corona-Hilfen sind steuerpflichtig. Das heißt, ihr zahlt, wenn ihr jetzt Gewinne gemacht habt oder beispielsweise ihr wart selbstständig und wart auch angestellt und ihr seid grundsätzlich über den, den Grundfreibetrag und ihr habt aber die Corona-Hilfen bekommen, müsst ihr auf diese Corona-Hilfen Einkommensteuer zahlen. Kann man halten, wie man will, kann man gut finden, kann man schlecht finden, ihr werdet zumindest nicht drum kommen. Das heißt ihr müsst da, meistens waren es ja, ja ganz am Anfang die Soforthilfe, die es gab, 9.000 Euro. natürlich auch später Überbrückungshilfe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und Novemberhilfe und, und alles was es da sonst noch so gab, das bitte genau schauen, wo ihr das angebt, aber grundsätzlich sind Corona-Hilfen steuerpflichtige Einnahmen gewesen. Käfer, nein, die hast du nicht bekommen. Tja, Neikäfer, dann musst du dich langsam mal outen, nachdem ich immer noch nicht genau weiß, wer du eigentlich bist, aber in jedem Webinar dabei bist. Und ich finde das hervorragend, wie aktiv du bist und äh, super gerne. Äh, wir lassen uns auch gerne telefonieren, dann gehen wir die Liste durch. Äh, ansonsten schreib uns tatsächlich ganz gerne, ähm, sag Melchior hat es im Webinar versprochen. Das hassen zwar alle Kollegen, weil ich immer irgendwas in dem Webinar verspreche, aber... Äh, <lacht> aber ähm, Genau, äh, schreib uns mal bitte, dann, dann kriegst du die Liste. Ähm, aber gerade wenn du jetzt auch bei außergewöhnlicher Belastung scheinst ja grob, doch grob Bescheid zu wissen, was du absetzen kannst. Ähm, und Reinke, äh, hast auch, Bernhard auch geantwortet, ja, kannst du machen, stimmt so, äh, sehr schön, äh, danke für deine Hilfe. Ansonsten, was ist besonders äh, in diesem Jahr? Ähm, ich gucke auf die Uhr, ich kriege das gut in der Stunde hin. Ähm, <lacht> Leute, was ist besonders bei der Steuererklärung 2020? Es gibt ein paar Sachen, die neu sind. Es gibt ein paar Sachen, die zu beachten sind, es ist aber ehrlicherweise gemessen daran, wie die ganze Welt und die ganze Wirtschaft in Schockstarre verfallen ist für fast ein ganzes Jahr, einigermaßen übersichtlich was besonders ist. Das erste habe ich schon erzählt, es gelten neue, also neue Fristen oder jetzt einmalige Fristen, ihr müsst die Steuererklärung später abgeben. Das zweite habe ich auch schon erzählt, es ist die Anlage Corona-Hilfen, die bitte jeder von euch, wenn ihr selbstständig wart, ausfüllt. Dann gibt es neu. Habe ich in einem anderen Kontext auch schon mal erzählt. Es gibt eine Homeoffice-Pauschale. Das ist für euch ganz interessant, weil ähm, der, der Gesetzgeber hat sich gedacht: Naja, bisher gab es sonst für Angestellte auch so Pendlerpauschalen. Es gab ähm, ja generell konnte man Fahrtkosten, Reisekosten und so weiter geltend machen. Und es gibt relativ strikte ähm, Vorschriften, wann man Kosten für sein Homeoffice absetzen kann. Dazu habe ich übrigens auf diesem Kanal auch schon mal ihr Video gedreht. Das heißt, wenn du dich generell dafür interessierst, wie man das Homeoffice absetzen kann und wie du vielleicht auch deutlich mehr absetzen kannst, dann schau dir das Video unbedingt einmal an. Aber selbst wenn dein Homeoffice diesen Anforderungen nicht gerecht wird, das heißt, wenn, wenn du keine Ahnung, aus dem Bett arbeitest oder auf der Couch am Couchtisch oder wie auch immer, das heißt einfach, einfach nichts von den Vorschriften eines, eines richtigen äh, Arbeitszimmers erfüllst, kannst du trotzdem 5 Euro pro Arbeitstag, an dem du zu Hause gearbeitet hast, als äh, Ausgabe geltend machen. Das Ganze ist leider gedeckelt auf 600 Euro. Das heißt, wenn du jetzt letztes Jahr 250 Tage zu Hause gearbeitet hast, kannst du nicht 1.250 Euro absetzen, sondern es ist halt gedeckelt auf 600 Euro. Das gilt übrigens für letztes Jahr und für dieses Jahr und ähm, ist auch quasi Corona-Special. Das heißt, es wird nach Corona irgendwann wieder abgeschafft. Wer weiß, ob es das noch nächstes Jahr gibt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir sind durch das, durch das ganze Drama. Aber ähm, für letztes Jahr und für die Steuererklärung letztes Jahr kannst du das definitiv absetzen. Was bleibt und auch neu ist, und zwar seit dem 01.01. .01. dieses Jahr, Computer, das heißt so Laptops und so weiter, können sofort als Aufwand behandelt werden, egal wie teuer. Wenn ihr jetzt euch einen von den. Gestern war Apple-Konferenz. Hat Apple irgendwas Neues vorgestellt oder so? Ich weiß, dass Apple vor so ein paar Wochen ähm, so schön, so neue äh, iMacs und so vorgestellt hat. Ich möchte jetzt nicht für Apple Werbung machen. Ihr könnt auch irgendwas anderes Teures kaufen. Ähm, ihr müsst nämlich Computer nicht mehr abschreiben. Ihr könnt Computer sofort als Aufwand behandeln, auch wenn sie 5000 Euro gekostet haben. Ähm, das ist neu seit dem 01.01. dieses Jahr. Und deswegen fällt mir gerade auf, dass das nicht wirklich eine Besonderheit für die Steuererklärung 2020 ist, sondern erst für dieses Jahr, aber ihr könnt das sofort in der Buchhaltung berücksichtigen. Wenn ihr da Anschaffung macht, dann kann das sich steuerlich noch mal sehr, sehr auswirken. Ist vor allen Dingen natürlich, wenn ihr etwas Neues anschafft oder gegen Jahresende guckt, okay, wollt ihr dieses Jahr vielleicht noch mal was investieren, sind Computer jetzt neuerdings steuerlich sehr viel besser geltend zu machen. Wie, wie gesagt, das war jetzt der wichtige Part. Damit habe ich euch die, das Geheimnis erzählt, wie ihr nie wieder Steuern zahlen müsst. Alle, die es gehört haben, herzlichen Glückwunsch. <lacht> nein, natürlich nicht. Ich gucke noch einmal auf die Kommentare. Das heißt, wie, wie, wie lange war ich denn noch da? Äh, die letzte Frage ist, hey, wie ist es denn bei Mietkosten? Also ein Zimmer, das ich als Büro beim Hauptmieter äh, anmiete, greift dann die 600 euro Deckelung. Ähm, Bene, nein, äh, wenn du wirklich ein eigenes Arbeitszimmer hast und das das Kernzentrum deiner Arbeit ist, dann kann kannst du quasi anteilig deine Gesamtkosten für das Arbeitszimmer kannst du das da quasi geltend machen. Das heißt, ähm, du rechnest den Grundriss deiner gesamten Wohnung aus, ähm, schaust, wie groß ist dein Arbeitszimmer und kannst davon anteilig quasi alle Kosten, deine Mietkosten, deine Nebenkosten und all das kannst du geltend machen in der Steuererklärung. Wenn du einen separaten Mietvertrag hast, das geht da nicht so ganz raus, dass ich beim Büro Hauptmieter anmiete, wenn du einen separaten Mietvertrag für dieses Arbeitszimmer hast, dann kannst du halt da alles absetzen. Da gibt es keine 600 Euro Deckelung. Die 600 Euro ist wirklich für eine Pauschale, da musst du auch gar nichts nachweisen an Kosten. Ähm, Conny fragt, wird dann die Homeoffice-Pauschale dann, Homeoffice dann in Anzahl der Tage angegeben? Ja genau, das, also das, was du ausfüllst, ist immer pro Tag. Das heißt, unterm Strich heißen 600, du kannst 120 äh, Tage pauschal auf 5 Euro ansetzen. käfer sagt, Achtung, äh, jetzt kommt der wichtige Part. Stimmt, genau, der, das große Geheimnis hat habe ich jetzt gerade eben äh, stattgefunden. Ähm, <lacht> aber, <du lacht> aber so siehst du aus wie Pantomime. Ähm, Werk ist denn gut im Lippenlesen? Ähm, mein Kundenerlebnis ist aktuell getrübt. Schwierig. Das tut mir aufrichtig leid. Ich hoffe, du hast uns eine E-Mail geschrieben bezüglich der Checkliste. An Apple liegt es nicht. Stimmt. Äh, hey, aber die Kamera hat gehalten. Die Kamera ist echt gut heute drauf. Äh, irgendeiner hat keinen Bock. Mal ist es der Laptop, mal ist das Mikrofon, mal ist die Kamera, mal bin ich es. Irgendeiner patzt irgendwie immer. Ähm, kann ich den letzten Part noch wiederholen? Ja, ja, ich gehe gleich nochmal auf die, auf die letzte Folie zurück und, und mache das einfach nochmal. Ähm, ist auch für alle, die jetzt später dazugekommen sind, ich zeichne ja alle Videos auf ähm, und lade die auch geschnitten nochmal hoch. Da hängt es gerade tatsächlich noch so ein bisschen, ähm, aber ihr könnt später könnt ihr euch das definitiv alles noch mal anschauen. Ähm, und ich hoffe tatsächlich, dass der Ton gar nicht so viel schlechter gerade ist. <lacht> Rein gesagt, ich soll bitte noch mal die ersten 55 Minuten wiederholen. Ähm, sorry, ich habe gerade nicht ganz zugehört. Kannst du mir noch mal erzählen, was ich seit der dritten Klasse verpasst habe? Mitte der letzten Folie bis zu 600 Euro Pauschale, letzte Folie nach Homeoffice-Pauschale, da waren äh, die Geheiminformationen, Informationen. gibt es dann im Kundenbereich. Genau, ähm, jeder, der das jetzt verpasst hat, der kann sich gerne äh, bei mir melden, äh, kann gerne äh, Mandant der Kontist Steuerberatung werden und dann äh, bekommt er auch die weiteren Informationen. Das ist natürlich ein Scherz, äh, ich gehe nochmal ein, vielen Dank für den Hinweis, wo ich wieder einsteigen soll. Ähm, der nächste Punkt ist nämlich tatsächlich interessant, aber beim Vortragen ist mir aufgefallen, dass das Fake ist, weil ich gesagt habe, es sind Besonderheiten in der Steuererklärung 2020, das ist gelogen. Ich muss über die Computer schon gesprochen haben, weil da ging es ja um die Apple-Entwicklerkonferenz. Aber ich erwähne es trotzdem noch einmal der Vollständigkeit halber. Computer können jetzt, müssen nicht mehr abgeschrieben werden, Computer können vollständig in den Aufwand gebucht werden. Ähm, egal wie teuer sie waren. Das heißt, wenn ihr 5000 Euro iMac kauft, dann ist es trotzdem sofort Aufwand und ihr müsst ihr nicht, wie noch bis Ende letzten Jahres, über drei Jahre verteilen. Warum ist das Fake News? Weil ihr das natürlich jetzt. Weil es erst seit dem ersten Jahr dieses Jahr gilt, das heißt, ihr könnt das jetzt für die laufende Buchhaltung, das heißt jetzt ab sofort könnt ihr das umsetzen. Aber erst für dieses Jahr für Computer, die ihr eventuell letztes Jahr angeschafft habt, ist das leider nicht möglich. Und was auch super ärgerlich ist: Ihr müsst die Computer, die letztes Jahr angeschafft habt, trotzdem über drei Jahre verteilen, weil ihr habt ja letztes Jahr ein Drittel abgeschrieben, dieses Jahr ein Drittel und dann müsst ihr nächstes Jahr noch ein Drittel abschreiben. Hilft euch also leider nicht für die Steuererklärung für letztes Jahr, aber für die laufende Buchhaltung. Was auch wichtig ist und ich erwähne das einfach nur, weil das gerade in der, in der öffentlichen Diskussion und auch in allen Berichten und Tipps und Hinweisen und so weiter, Spiegel, Online, Zeit, FAZ, Focus Money und all dieses, haben jetzt gerade die nächsten Wochen und Monate kommen sie alle mit den ganzen Steuertipps, weil das halt gerade ein präsentes Thema ist. Da ist das Thema Kurzarbeitergeld einfach ein sehr, sehr präsentes Thema, weil jeder, der Kurzarbeitergeld bekommen hat letztes Jahr, muss dieses Jahr eine Steuererklärung abgeben. Wenn du quasi beispielsweise nur angestellt und dieses Jahr gegründet hast, und das letztes Jahr ähm, habe ich eben auch schon erwähnt, du kannst als Angestellter noch vier Jahre zurückgehen. Das heißt, wenn du für letztes Jahr beispielsweise aufgrund der Kurzarbeiterregelung Steuern nachzahlen musst, hast du aber auch noch die Möglichkeit, das Jahr davor und davor und davor auch noch abzugeben. Und wenn du da eine Erstattung bekommst, dann kommst du vielleicht auch Plus-Minus-Null raus. Ähm, Habe ich hier nur erwähnt, weil die meisten von euch werden ja irgendwie selbstständig sein. Ähm, Habe ich hier jetzt einfach nochmal erwähnt, äh, weil das einfach ein sehr, sehr präsentes Thema gerade ist. Sehr schön finde allerdings ist äh, der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende hat sich rückwirkend erfüllt. Das werden die meisten Leute von euch wissen, wenn ihr alleinerziehend seid, das heißt Kinder habt und die Kinder alleine erzieht, dann gibt es da quasi einen Entlastungsbetrag, weil Alleinerziehende haben es nicht immer einfach und insbesondere im letzten Jahr war doch einiges schwierig für die Alleinerziehenden mit Beruf, Homeoffice irgendwie zu managen, Homeschooling, Kita zu, alles zu. Und das fand ich tatsächlich schön, ähm, weil das eine erhebliche Erhöhung war. Hat dieses Jahr ähm, hat der Gesetzgeber gesagt, wir erhöhen diesen Entlassungsbetrag für Alleinerziehenden rückwirkend für letztes Jahr von 2.100 Euro auf äh, 4.008 Euro. Ähm, das ist fast eine Verdoppelung, finde ich sehr gut. Das heißt, wenn ihr Kinder habt, alleinerziehend seid, dann ist das für euch äh, definitiv attraktiv, denke ich. Ähm, außerdem, und das werden die auch die meisten mitbekommen haben, die äh, Kinder zu Hause haben, ähm, es gab einen äh, corona kinderbonus den müsst ihr auch in eurer Steuererklärung angeben. Ähm, das ist kein steuerpflichtiges Einkommen, wie die Corona-Sonderhilfe und so weiter. Das heißt, das ist tatsächlich ein Bonus gewesen und, und nicht am Ende, ich gebe dir einmal Geld und nehme dir anschließend die Hälfte wieder weg in Form von Steuern. Ähm, der liegt tatsächlich bei euch. Aber ähm, vielleicht wissen es einige von euch, bei, bei Kindern wird grundsätzlich immer eine günstiger Prüfung durchgeführt. Das machen, macht entweder die Software, mit der ihr die Steuererklärung das macht, wir machen es natürlich für, für unsere Mandanten, ähm, aber das würde das Finanzamt auch quasi von, von Amts wegen machen. Da wird immer geschaut, was ist günstiger. Ist das Kindergeld günstiger für dich oder es gibt auch einen Kinderfreibetrag. Der Freibetrag ist quasi ein gewisser Betrag, der steuerfrei gestellt ist und ähm, das kann auch günstiger sein als Kindergeld und dann wird es quasi verrechnet und wird die günstigere Lösung für euch gewählt. Ähm, bei dem Kinderfreibetrag, das lohnt sich meistens, wenn ihr höhere Steuersätze habt, ähm, weil dann, also ja wenn ihr einen Betrag habt und 40 davon äh, an Steuern spart, ist natürlich günstiger, als wenn ihr einen Betrag habt und dann spart ihr 10 davon äh, an Steuern. Eigentlich selbst erklärend und es wird immer gegen das einmal ausgerechnet, wie viel würdet ihr damit sparen und wie viel würdet ihr einmal mit Kindergeld sparen oder wird das Günstigere genommen? Das geht inzwischen, also es geht auch gar nicht anders. Das würde sogar, selbst wenn ihr es nicht machen würdet, würde das Finanzamt das für euch machen. Das ist im Wesentlichen das, was ihr verpasst habt. War jetzt leider nicht die absolute Geheimtipp, wie ihr jegliche Steuerzahlung äh, reduziert und nie wieder eine Steuererklärung abgeben müsst. Ähm, der Tipp, wie ihr nie wieder eine Steuererklärung abgeben müsst, ist einfach: schreibt mir an steuernedkontist.com, wir unterhalten uns einmal und ähm, ihr werdet Mandant bei uns. Ansonsten findet ihr mich auf LinkedIn, findet mich ihr mich aber auch hier. Ich drehe regelmäßig Videos. Da gab es noch eine Frage, die möchte ich auch nochmal beantworten. Gilt das Ganze äh, für Computer äh, oder auch für Telefone, Telefonanlagen und äh, Smartphones? Das gilt tatsächlich nur für Computer und Computersoftware. Das heißt tatsächlich auch Smartphones sind ausdrücklich ausgenommen, leider. Nachher wird dann Kamera und Mikro zusammengeschnitten. Ja, genau so, ich habe jetzt genau so gesprochen, dass ich das über die, über äh, <lacht> da, da, da drüber legen kann. Und Smartwatches aka Apple Watch, ähm, auch das ist eher kein Computer, das heißt, auch da wirst du die nicht sofort quasi abschreiben können. Allerdings äh, Apple Watch, dürfte Also abschreiben musst du ja generell erst ab einem gewissen Betrag ähm, und der müsste eigentlich müsste so eine Apple Watch unter dem Betrag liegen, das heißt, die müsstest du sowieso eigentlich sofort in Aufwand buchen müssen. Ähm, ich weiß im Augenblick nicht, wie das Pricing aussieht, deswegen kann ich dir dazu das leider nicht sagen. Ansonsten, nachdem hier die Technik ein nach dem anderen äh, wegbricht, muss ich leider sagen, ähm, wenn auch jetzt gerade keine Fragen reinkommen, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ihr mich noch hört, ähm, wenn ihr mich noch hört, äh, dann Danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich versuche das zunächst mal irgendwie noch mal zu fixen und besser hinzubekommen. Allerdings ist es heute auch echt warm und ich kann da nicht äh, der Kamera nicht verdenken, dass die äh, keinen Bock, kein Bock mehr hatte und zu. Wie ist es mit Mitgliedsbeiträgen an eine Genossenschaft? Können die mit geltend gemacht werden? Ja, können sie, Bene, auf jeden Fall. Ähm, Wahrscheinlicher Berufsgenossenschaft kannst du ganz normal in deiner Buchhaltung geltend machen. Da solltest du tatsächlich das Video, das kommt demnächst im Webinarmitschnitt über Betriebsausgaben, Sonderausgaben und als gewöhnlichen Belastung anschauen. Oder tatsächlich auf dem YouTube-Kanal, habe ich auch veröffentlicht, Betriebsausgaben. Die kannst du nämlich ganz normal als Betriebsausgaben geltend machen. Und ja, schau das einfach noch, schau das einmal an. Wie, wie was du alles absetzen kannst, weil äh, Berufsgenossenschaft ganz klarer Fall äh, kannst du steuerlich geltend machen. Ähm, genau. Und da sollte das, das Video sollte dir noch ein wenig weiterhelfen. Ja. Vielen Dank euch, schön, dass ihr da wart. schön, dass ihr da gewesen seid. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen frischer als hier, weil jetzt mache ich die Lichter aus, nachdem die Kamera die Lichter ausgemacht hat, weil es ist echt unfassbar warm es ist hier in diesem Raum gerade vor dem Licht und so. Habe ich doch 35 plus Grad. <lacht> Vielen Dank euch, ich wünsche euch eine grandiose Woche. Wir hören, sehen, schreiben uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.